Soweit die Antragsteller in Erfahrung bringen konnten, hat kein Wissenschaftler jemals öffentlich die Verhängung von Lockdowns in der heute bekannten Form unterstützt. Bis zum Frühjahr 2020. Als die Abregelungen der Provinz Hubei begannen, bemerkte der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation in China, die Abregelung von 11 Millionen Menschen ist beispiellos in der Geschichte des öffentlichen Gesundheitswesens. Während eine flachere Kurve in Wuhan auf den Lockdown zurückzuführen sein könnte, wäre es mindestens genauso wahrscheinlich, dass Wuhan einfach den natürlichen Verlauf dieses Erregers miterlebt hat. Lockdowns nach heutiger Definition wurden vor 2020 nie ausprobiert und getestet, nicht einmal auf theoretischer Basis. Das führt uns zum Kapitel Der Tanz mit dem Hammer. Ja, und so wurde auch dann begonnen, die angebliche Herdenimmunität als eine Strategie zu beschreiben, die Menschenrechte verletzen würden. In den Worten von Chinas staatlicher Zeitung Global Times heißt es Sogenannte Menschenrechte, Demokratie, Freiheit etc. gehen in Schweden in die falsche Richtung und Länder, die extrem unverantwortlich sind, verdienen es nicht, Chinas Freunde zu sein. Sogenannte Menschenrechte. Und die nehmen wir uns jetzt als Vorbild. Aus heiterem Himmel, und jetzt wird es wirklich interessant, macht in diesem Zeitraum eine Person auf sich aufmerksam, die einen Artikel veröffentlicht hat, den tatsächlich jeder verstanden haben muss. Thomas Poyo, ein Ingenieur und MBA ohne jeglichen gesundheitlichen oder epidemiologischen Hintergrund. Darin beschwor er Staatsoberhäupter auf der ganzen Welt nach dem Vorbild Chinas, Abregelungen zu implementieren, um den steigenden Covid-19-Fällen entgegenzuwirken. Danach ging Boyo auf Tournee und beriet Regierungen und Gesetzgeber bei der Implementierung von Abregelungen. Boyo war nicht nur unqualifiziert, um diese Art von epidemiologischen Ratschlägen an Gesundheitsbehörden und Entscheidungsträgern zu erteilen. Sein Artikel vom 10. März 20 enthält auch eine Reihe von fraglichen Punkten. Ein paar Tage später, am 19. März 20, veröffentlichte Boyo einen weiteren Artikel mit dem Titel The Hammer and the Dance. Dieser Begriff hat keine Geschichte in der Epidemiologie. Thomas Boyew hat ihn für seinen Artikel schlicht und ergreifend erfunden. Die Ausführungen der Regierung ließen am Montag an einen Text denken, der in den vergangenen Tagen millionenfach in den sozialen Netzwerken geteilt wurde. Der US-Autor Thomas Boyew umriss darin Mitte März 20, wie Regierungen die Epidemie unter Kontrolle bringen und halten könnten. Wir haben also einen Artikelschreiber, der über keine Kompetenz in diesem Bereich verfügt und dem wird auch noch uneingeschränkt geglaubt. Auch die von ihm empfohlenen Maßnahmen sind in ihrer Intensität beispiellos in der Epidemiologie. Zudem enthält der Artikel keine Quellenangaben, die eine Überprüfung ermöglichen. Schauen Sie selbst nach. Sie werden feststellen, es gibt nur äh, Verweise, die ins Nirgendwo führen, beziehungsweise verweise auf Seiten, wo man sich selbst dann mühsamst die Quellen und die, die Zahlen und Datenmaterialien heraussuchen kann. Überprüfbarkeit sieht völlig anders aus. Nun zu einem wichtigen Thema, nämlich der Modellrechnung als Basis. Sie wird oft als Grundlage für Entscheidungen herangezogen und es stellt sich die Frage, inwieweit derartige Modellrechnungen dafür geeignet sind. Zwar sagen die Modellrechner regelmäßig, worauf es ankommt und dass man das nicht als absolute Größe ansehen kann, einzig der Politik scheint das herzlich egal zu sein. Sie hören nur die extremen Beispiele und vergessen auf die tatsächlichen wissenschaftlichen Hintergründe. Aber gehen wir mal ins Detail. Schauen wir uns zur leichteren Annäherung an das Thema einmal an, wie es andere Staaten machen. Ich habe deswegen England gewählt, weil das Imperial College schon in der Vergangenheit jedes Mal bei jeder Pandemie daneben gelegen ist. Jedes Mal wurden Horrorzahlen veröffentlicht, die sich nicht bewahrheitet haben. Hunderttausende, egal ob das Schweinegrippe, Vogelgrippe, SARS, es war, sind jedes Mal eklatant gescheitert in ihren Modellrechnungen. Weiters im Fall des Imperial College monatelange strenge soziale Distanzierungsmaßnahmen um diese Ergebnisse, sprich diese zigtausenden Millionen Toten, zu verhindern. Nun zur Modellrechnung als Basis und dem Covid-19-Prognosekonsortium, das für Österreich seit März 2020 wöchentliche Berichte erstellt. Die Infektion verbreitet sich daher mit höherer Wahrscheinlichkeit hauptsächlich innerhalb dieser lokalen Netzwerke und muss erst in die anderen Kontaktnetzwerke weitergetragen werden. Das ist eine wesentliche Feststellung. Im kleinen Bereich verbreitet sich das Virus eher als im großflächigen, also Hausnummer in einem Zug beim Bundesheer, beim eigenen Familienverband, in einer WG etc. Diese Aussagen haben sich auch in weiterer Folge bestätigen lassen. Allerdings, und das ist das große Problem, wurde die Mortalität und die Anzahl schwerer Krankheitsverläufe massiv überschätzt. Es stellen sich daher nun die Fragen. Wie effektiv sind diese Maßnahmen zur Reduktion der Kontaktrate? Treffen Sie die richtigen Personengruppen, wenn es die Angst von Hunderttausenden von Opfern in Großbritannien oder Österreich ist, die uns zum Tragen von Masken zwingen sollte, warum sollten wir dann weiterhin Masken tragen, sobald klar ist, dass dieses Szenario vermieden wurde? Wir haben nicht ganz unrecht. Ein Faktum ist Krankheitsverlauf überschätzt worden, Todesfallrate völlig überschätzt worden, reale Zahlen liegen bei unter 0,2%. Der Bericht schließt mit äh, interessanten Überlegungen im politischen Bereich. Äh, die Worst-Case-Coronavirus-Wissenschaft ist vielleicht als akademische Übung interessant, aber die Modellierer müssen vorsichtiger und verantwortungsbewusster sein, wenn sie Politikern und der Öffentlichkeit die stark spekulative Natur ihrer Ergebnisse vermitteln. Selbst wenn ihre Grenzen im ausführlichen Berichten angemessen diskutiert werden, sind das was im öffentlichen Diskurs oft auftaucht, Tweets und PowerPoint-Folien, die erschreckende zukünftige Fallzahlen und Todesfälle zeigen. Ich möchte es an dieser Stelle mal vorläufig beschließen. Sie können noch im Detail nachlesen. Nach mehr als einem Jahr der praktischen Erprobung diverser Bekämpfungsmaßnahmen legen zahlreiche fundierte Studien wohlbeleumunderter Institutionen vor, die eine Würdigung verdienen. Und das führt uns zum nächsten Kapitel zur nachprüfenden Kontrolle. Würden Lockdown-Maßnahmen Todesfälle verhindern oder vermeiden und das Gesundheitssystem entlasten, hätten jene Länder, die die härtesten Einschnitte verhängt haben, die größten Erfolge erzielt. Sogar die WHO hat noch im Oktober 2019 knapp 100 Seiten an Studie veröffentlicht und darin dargelegt, wie sinnlos und wie wenig effektiv Maßnahmen wie Schulschließungen, Kontaktpersonen, Quarantäne, Social Distancing und sonstige Absurditäten zur Bekämpfung von Influenza geeignet sind. Und ausgerechnet für Corona soll das alles die Rettung sein. Ich möchte Ihnen Nachfolgenden kurz vier Studien vorstellen, die plakativ darstellen, wie sinnlos Lockdown-Maßnahmen in der momentanen Situation sind. Ungefähr 3600 Freiwilligen. Eine Gruppe war die Kontrollgruppe. Die zweite Gruppe war die Hygienegruppe, die jeglich nur erdenkliche Hygienemaßnahme erfüllt hat. Einmal in der Woche zum Arzt, einmal in der Woche PCR-Tests, kleinere Wohnen, Schlafeinheiten. Ein vom Lied war. Circa 26 sind in der Normalgruppe positiv getestet worden und 51 in der Hygienegruppe. Eine Aussage ist dabei wesentlich, es macht keinen Unterschied, ob man jetzt einen harten Lockdown, einen weichen Lockdown oder sonstiges macht. Das Ergebnis ist unter dem Strich das gleiche. Nun zur Lockdown-Studie der Universität Stanford. Die Autoren verglichen die Auswirkungen und Wirksamkeit von Maßnahmen mit unterschiedlichen Grad der Strengen, sprich ob ein harter Lockdown oder ein weicher Lockdown oder gar kein Lockdown verhängt wurde. Das Ergebnis ist folgendes dass die restriktiven Maßnahmen epidemiologisch sinnlos sind, wortwörtlich sinnlos, aber enormen Schaden anrichten. Es ist möglich, dass Hausarrestanordnungen, also sprich Quarantänebescheide, die Übertragung erleichtern. Höchste Zeit, dass die Politik diese Erkenntnisse der Wissenschaft akzeptiert und aufhört, weiterhin immensen Schaden anzurichten. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine kanadische Studie, die da heißt Covid-19, das Lockdown-Gruppendenken überdenken. Der Studienleiter räumt darüber hinaus ein, dass er sich als Arzt für Infektionskrankheiten und Intensivmedizin anfangs allein auf die Virologie fokussiert hat. Er hat nur die direkten Auswirkungen von Covid-19 in Betracht gezogen, beziehungsweise sein Wissen darüber, wie man das verhindern kann. Die immensen Folgen hat er damals nicht berücksichtigt. Neue Daten haben ihn aber gezeigt dass gerade hier eine schwindelerregende Menge an Kollateralschäden entstanden sind. Dazu zählen zum Beispiel negative Auswirkungen durch verzögerte Gesundheitsversorgung, Arbeitslosigkeit, Einsamkeit, Verschlechterung der psychischen Gesundheit sowie vermehrte Todesfälle. Seitens der politischen Entscheider ist offenbar keine Abwägung im Sinne einer Kosten-Nutzen-Analyse vorgenommen worden. Aber diese hätte es zwingend gebraucht, um harte Maßnahmen wie Lockdowns zu begründen. Wer die Wirtschaft bewusst mit Regelungen wie etwa Erwerbseinschränkungen schädigt, wird auch für gesundheitliche Schäden in der Bevölkerung verantwortlich sein. Denn es geht statistisch Leben verloren. Die nächste entscheidende Studie, sie stammt vom National Bureau of Economic Research. Vier stilisierte Fakten zu Covid-19. Es hat in dieser Studie 25 US-Bundesstaaten und 23 Länder ähm, überprüft. Die Schlussfolgerungen sind folgende. Nicht-pharmazeutische Interventionen, also NPI's, scheinen das Virus und die Übertragungsrate insgesamt nicht zu beeinflussen, weil diese Richtlinien in ihrem Zeitpunkt und in ihrer Umsetzung, in den einzelnen Ländern und Staaten unterschiedlich waren. Die Trends bei den Ergebnissen aber nicht. Der Zeitpunkt des Lockdowns hat das epidemiologische Geschehen im jeweiligen Bundesstaat oder Staat nicht verändert. Die wahre Ursache für den Rückgang der Übertragungsraten nach dem ersten Monat einer Epidemie sind einfach und allein die menschliche Interaktion. Und sie entspricht eben nicht diesen epidemiologischen Modellen. Anders gesagt, die Menschen verhalten sich nicht modellkonform oder das Modell ist nicht am Verhalten der Menschen entsprechend angepasst. Also bildlich gesprochen, man hat zwar Kontakt mit den eigenen Familienmitgliedern, aber eher selten permanenten Kontakt mit dem zweiten Nachbar im vierten Stock. Die Autoren begründen, dass diese Lockdown-Maßnahmen, selbst wenn sie frühzeitig wirksam waren, nicht mehr wirksam zu sein scheinen. Und das allein ist schon eine wesentliche Information, dass Lockdowns generell